Frieden an sich wird eigentlich äh, vor allen Dingen als die Abwesenheit von Krieg und damit von direkter, organisierter, militärischer Gewalt verstanden. Das ist aber eine negative Definition von Frieden, weil ähm, es Konfliktursachen komplett außen vor lässt. Und deswegen hilft diese negative Definition von Frieden auch nicht dabei Konflikte zu lösen oder zukünftig zu vermeiden und auch nicht friedenspolitische Konzepte an sich zu entwickeln. Um zu ähm, friedenspolitischen Konzepten zu kommen, hat äh, Johann Galtung äh, neben der negativen Definition von Frieden auch eine positive Definition von Frieden entwickelt. Und das heißt bei ihm äh, auch strukturelle Ursachen von Gewalt zu vermeiden. Strukturelle Gewalt schließt für Johann Galtung alle Formen der Diskriminierung, Ausgrenzung, äh, Ungerechtigkeit, also zum Beispiel Hunger, aber auch Umweltzerstörung ähm, oder aber auch die Einschränkung von Pressefreiheit oder aber von emanzipatorischen Entwicklungen mit ein. Positiver Frieden ist für Johann Galtung ein, sowohl ein produktiver als auch dynamischer Prozess. Ich glaube, dass es bei ihm vor allen Dingen darum geht, dass er möchte, dass wir alle aus unseren Denkmustern ausbrechen, um halt wirklich dann zu ganz neuen ähm, friedenspolitischen Ansätzen zu kommen und auch vielleicht zu ganz neuen Lösungen. Für Johann Galtung ist es wichtig, aber nicht nur für ihn, sondern ich denke auch für andere, die sich nach ihm auch an seinen Konzepten orientiert haben, dass strukturelle Gewalt nicht nur eine andere Umschreibung von Ursachen von Gewalt ist, sondern dass Strukturen selbst gewaltvoll sein können, wenn sie Ungleichheit bedeuten oder aber Ungerechtigkeiten oder aber wenn sie Menschen davon abhalten, ihr tatsächliches oder ihr auch nur vermutetes Entwicklungspotenzial zu entfalten. In diesem Sinne ist Ungleichheit nicht nur ein Phänomen von struktureller Gewalt, sondern Ungleichheit an sich ist Gewalt. Das zeigt seinen Gewaltreihe ganz schön. Da ist eigentlich ganz oben auf der Spitze ähm, die direkte Gewalt, also das, was Krieg für uns gemeinhin bedeutet. Wenn wir von Krieg sprechen in der Welt, dann geht es meistens um militärische Auseinandersetzungen. Und er meint aber, dass ähm, für einen Frieden die unsichtbaren Faktoren, also kulturelle Faktoren und auch strukturelle Ursachen, genauso wichtig sind. Wir brauchen nur auf Deutschland zu gucken und da ist ja das Bildungsthema zum Beispiel ein ganz großes Thema und es wird immer gesagt, dass Menschen aus bildungsfernen Hintergründen, Kinder aus armen Familien nicht das Potenzial haben nachher sich beruflich oder auch akademisch zu entwickeln wie andere. Das ist das eine, warum man in Deutschland auf keinen Fall vom positiven Frieden sprechen kann, aber andererseits ist Deutschland auch ein Akteur, der Kriege unterstützt durch eigene Kriegs aber auch durch Rüstungsexporte, da trägt Deutschland dazu bei, dass ein Leben im positiven Frieden weder hier noch anderswo möglich ist. Um zu positiven linken, friedenspolitischen Ansätzen zu kommen, ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass das, was wir gemeinhin als linke Friedenspolitik verstehen, im galtungschen Sinne eigentlich negativer Frieden ist. Also wir sagen keine Interventionen, wir sagen keine Waffenexporte, keine Zusammenarbeit mit Diktatoren und ähnliches. Das ist nicht das, was Johann Galtung als positiver Frieden definiert hat. Wir haben seit einem Jahr ungefähr ein Dossier positiver Frieden auf der Webseite der Stiftung. Und da haben wir versucht, nicht nur Publikationen über Konflikte in bestimmten Regionen der Welt zu veröffentlichen, sondern gerade diese strukturellen Ursachen von Gewalt nach vorne zu stellen. Um mehr über positiven Frieden zu erfahren, kannst du auf die Webseite der Stiftung gehen www.rosalux.de/dossiers/positiver-frieden.